suchen, finden und prüfen. Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, wo man offene Ressourcen findet, wie man sie prüft und sie damit für die eigene Verwendung und Veröffentlichung vorbereitet. Im Laufe des Kurses haben wir uns beispielhaft mit Einzelplattformen und Tools beschäftigt. Jetzt geht es um die freie Suche nach Creative Commons lizenzierten Inhalten. Die CC-Suche ist möglich, aufgrund der Eigenschaft von CC-Lizenzen maschinenlesbar zu sein. Das heißt, Sie werden durch einen einfachen Filter von Suchmaschinen oder Datenbanken findbar. Eine Suchmaschine, die wir anschauen wollen, ist die CC-Suche von Creative Commons selbst. Hier steht mir eine Anzahl von Websites zur Verfügung, zu denen ich nach Bestätigung der Suchanfrage weitergeleitet werde. Mit Google gibt es zwei Möglichkeiten, nach offenen Inhalten zu suchen. Das ist zum einen die Bildersuche. Nach Eingabe eines Suchbegriffs kann ich mit Klick auf Tools und dann Nutzungsrechte einen Verwendungszweck wählen, der sich an den Lizenzen orientiert. Über die erweiterte Suche erlaubt es Google, auch die allgemeine Online-Suche mit Lizenzfiltern zu verwenden. Hierdurch findet man vor allem Artikel und Texte, die mit CC-Lizenzen ausgestattet sind. Diese Suchmasken erlauben mir aber noch keinen konkreten Fokus auf die Suche von Open Educational Resources zu setzen, sondern nur auf CC-lizenzierte Inhalte. Das gelingt jedoch mit dem OER-Hörnchen. Die privat entwickelte und kostenlose Suchmaske erlaubt das Durchsuchen bekannter deutscher OER-Plattformen mit Hilfe von Google. Der OER-Filter wird in Form der Vorauswahl von kuratierten OER-Plattformen bestimmt. Die eigentliche Suche übernimmt dann wieder Google. Andere Suchmaschinen können auf diese Weise leider bisher nicht genutzt werden. OER-Plattform Es gibt mittlerweile zahlreiche Plattformen, auf denen OER und CC lizenzierte Inhalte gefunden werden können. Darunter ist die Zentrale für Unterrichtsmedien, die OER-Plattform der Uni Leipzig, das Medienportal der Siemens-Stiftung, Serlo, Tutori, RPI virtuell, Segu Geschichte und viele mehr. Da diese zumeist fachspezifische Materialien und Inhalte anbieten, befindet sich eine ausführliche Liste von Plattformen, Services und Tools im Zusatzbereich zu diesem Kursthema. Gefundene Inhalte prüfen. Bei der Verwendung von geschütztem Material gibt es keine gutgläubige Nutzung. Wenn ich eine Urheberrechtsverletzung begehe, bin ich zunächst 100% selbst dafür verantwortlich. Auch wenn das Werk oder die Quelle, von der ich schöpfe, bereits problematisch war. Das gilt jedoch wiederum für jegliches Werk, unabhängig davon, ob es eine CC-Lizenz aufweist oder nicht. Schauen wir uns an, wie man gefundenes Material in einem sinnvollen und erforderlichen Maß prüfen kann. Werke, die man im Netz findet, stehen meistens in einem Kontext. Sie befinden sich auf einer bestimmten Plattform oder kommen von bestimmten Autoren. So kann also zum einen der Ursprungsort vertrauenswürdig sein weil eine bedeutende Institution dahinter steht, wie die Bundeszentrale für politische Bildung, oder eine bestimmte Person, die langfristig und wiederholt Materialien von hoher Qualität auf dem eigenen Blog veröffentlicht. Auf Plattformen, die eher nutzergenerierte Inhalte bereitstellen und eigene Prüfmechanismen nicht darlegen, lohnt sich der Blick auf das Profil des jeweiligen Nutzers. Erstellt dieser konstant hochwertige Inhalte, sind am jeweiligen Werk die Lizenzangaben vollständig aufgeführt, Nutzt die Person grundsätzlich eigene Werke? Und welche Lizenzen werden typischerweise verwendet? Wenn sich bei dieser Analyse Konsistenz und Kontinuität darstellen, kann man eher davon ausgehen, dass die gefundene Quelle verlässlich ist. Oftmals kann es sinnvoll erscheinen, Inhalte nachzurecherchieren, um damit herauszufinden, ob sie bereits an anderer Stelle gebraucht wurden und ob sich etwaige Widersprüche ergeben. Texte können dafür in die Suchmaschine in Anführungszeichen eingegeben werden und Bilder können über die reverse Bildersuche überprüft werden. Die auf Bildern gezeigten Inhalte können oftmals schon Aufschluss darüber liefern, ob das jeweilige Werk überhaupt offen lizenziert sein kann. Bildausschnitte bzw. Standfotos aus bekannten Hollywood-Blockbustern sind in der Regel geschützt und mit großer Sicherheit nicht unter CC-Lizenz verfügbar. Grundsätzlich ist es ratsam, eine Bildrecherche durchzuführen, wenn ein offen lizenzierter Inhalt von hoher Qualität ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Werk einen Verkaufswert erzielen könnte, ist bei hoher Qualität entsprechend gesteigert und die Motivation des Urhebers, es kostenlos bereitzustellen, oftmals geringer. Auf Bildern sind zudem häufig Personen abgebildet. Das Recht am eigenen Bild ist nicht Bestandteil des Urheberrechts und eine zusätzliche Rechtsebene der Beachtung geschenkt werden muss. Grundsätzlich ist die Verwendung von Bildern mit Personen daher immer fragwürdig, da nur in seltenen Fällen transparent ist, ob eine Person ihr Einverständnis für die Veröffentlichung unter einer freien Lizenz gegeben hat. Kontrollfragen hier sind Wurde das Bild durch einen professionellen Fotografen oder Grafiker erzeugt? Hat dieser vergleichbare Werke geschaffen und ebenfalls unter freie Lizenz gestellt? Gibt es bereits eine Verwendungshistorie im Internet? Erscheint es daher notwendig, ein Bild mit Personendarstellungen zu verwenden, ist mindestens der Ursprungsort des Bildes und seine Weiterverwendung durch Dritte zu prüfen. Nutze ich eine Schnittstelle oder eine Suchmaske, die andere Plattformen durchsucht, ist es ratsam, die Website des Originalwerks aufzurufen und zu beachten, ob der Urheber an der Originalfundstelle gegebenenfalls andere Angaben zum Werk und zur Urheberschaft gemacht hat, als dies über die jeweilige Schnittstelle ausgegeben wurde. Zusammenfassung. Bestehen Unsicherheiten jedweder Natur und ist die Verwendung des Werks alternativlos, empfiehlt es sich, den identifizierten Urheber persönlich anzusprechen, um sich über die Ursprünge und Lizenz des Werkes rückzuversichern. Vor allem, wenn man Werke von Dritten verwendet, sollte man die Prüfung dieses Materials mit gesundem Menschenverstand angehen und angemessen gründlich arbeiten. Häufig genug ist eine absolut hundertprozentige Sicherheit jedoch nicht zu erreichen. Möchte man diese herstellen, können die benötigten Inhalte auch selbst hergestellt werden. Diese Abwägungsfrage muss jedoch von jeder Person oder Organisation individuell beantwortet werden. Im Zusatzbereich gehen wir vertieft auf die Frage nach möglichen Abmahnungen vor allem im Bereich Creative Commons und OER ein.